Deutsch für Zuwanderer Thema Gesundheit Wortschatz Substantive Die Apotheke Der Facharzt. Die Bauchschmerzen Die Erkältung Das Gesicht Die Grippe die Halsschmerzen, der Husten, der Körper, das Krankenhaus, der Krankenschein, die Krankenschwester, die Magenschmerzen, die Medizin, das Medikament, der Notfall, der Notruf Der Patient Das Pflaster Die Praxis Die Packungsbeilage Das Quartal Das Rezept Der Rücken Die Ruhe Die Salbe der Schmerz Der Schnupfen Die Sprechstunde Die Untersuchung Der Verband Die Verletzung Die Wunde Jetzt werben Abnehmen Atmen Behandeln, betreuen, bluten, ein Medikament einnehmen, sich gut ernähren, sich schlecht ernähren, jemanden heilen, husten, jemanden operieren, jemanden pflegen, jemanden untersuchen, etwas verschreiben, wehtun zu nehmen. Jetzt Adjektive. Dick, dünn, gesund, gut gebaut, krank, mölig, schwanger, kräftig. Und jetzt einige Wendungen. Mein Kopf tut weh. Ich habe starke Halsschmerzen. Ich habe leichte Halsschmerzen. Mir ist schlecht. Er achtet auf seine Gesundheit. Sie hat eine gute Figur. Stell dir vor, Helga ist schwanger. Ich brauche einen Termin zur Vorsorgeuntersuchung. Ich gebe Ihnen eine Überweisung zum Fahrarzt. Wo sind Sie krankversichert? Ich muss den Termin bei Dr. Hauser leider absagen. Sie brauchen unbedingt Ruhe. Zu viel Alkohol schadet dir. Rauchen ist gesundheitsgefährdend. Ich verschreibe Ihnen ein Mittel gegen Durchfall. Nehmen Sie die Tabletten dreimal täglich vor den Mahlzeiten.